Guten Tag, ich erzähle wahrscheinlich keine Winzelnwahrheit, wenn ich sage, dass sich im öffentlichen Beschaffungsrecht immer wieder unerwartete Rechtsfragen stellen. Ich war heute Vormittag in der Fachsession bei den Leuen, aus und es war für mich eindeutig wie eine scheinbar banale Frage, eben dann einigermaßen knifflige, komplexe Fragen aufwerfen und nach sich ziehen kann, die auch durch die Kompetenten. Äh, Referenten nicht ganz unkontrovers dann beurteilt worden sind. Immerhin gibt es wahrscheinlich in einigen Bereichen unterdessen einigermaßen Sicherheit, was gilt. Ich denke etwa an die Anwendung von Eignungs- und Zuschlagskriterien, da hat die Praxis schon sehr viel geleistet. Es gibt aber vor allem auch die Frage des objektiven und subjektiven Geltungsbereichs des Vergaberechts. Die wird in der Literatur als ein Problem, desidemon komplex, äh, beschrieben als ein ungelöstes Problem. Wir haben heute das Thema äh, Zukunft der IT-Beschaffung und ich bin hier gespannt, was die Zukunft bringen wird, einerseits im Rahmen der Gesetzgebung, aber auch in der Gerichtspraxis. Ich möchte diesen Blick auf die Zukunft mit einer Standortbestimmung äh, oder Standortbestimmung. Ja, Vorname beginnen. Ich mache dies eher aus einer Frosch-Perspektive. Wir haben heute Morgen über das Bundesgesetz, über das, den Entwurf des neuen Bundesgesetzes einiges gehört. Ich tue das jetzt bewusst eher aus der Perspektive einer Person, die sich auf kommunaler oder kantonaler Ebene mit vergaberechtlichen Fragen befasst. Und ich möchte eigentlich ein besonderes Thema herausgreifen, das ist nämlich die Frage der Unterstellung eines Geschäfts oder der Beteiligten unter das Vergaberecht, wenn Gemeinwesen in irgendeiner Art zusammenarbeiten. Das sind so Stichworte wie etwa In-House, quasi In-House, In-State, Geschäfte. Das sind so punktuelle Situationen, die hier angesprochen werden. Was mich eigentlich interessiert, ist die Frage, ist ein System eine Art, Grundsatz erkennbar hinter diesen Konstellationen, der vielleicht äh, ein verbindendes Element darstellt und der uns auch möglicherweise hilft, andere Konstellationen noch zu lösen. Ich beginne deshalb ganz bewusst mit einigen ganz allgemeinen grundsätzlichen Hinweisen. Wenn wir uns die Frage stellen, ist Vergaberecht in einem konkreten Fall anwendbar, können wir das anhand eines Prüfschemas in vier Schritten Prüfen. Wir können einmal fragen, ist die subjektive Unterstellung gegeben, also ist eine bestimmte Stelle, ein Auftraggeber subjektiv dem Vergaberecht unterstellt. Nächste Frage, wenn das zutrifft, ist das konkrete Geschäft, um das es geht, ist das in objektiven Hinsicht unterstellt, das ist die Frage des objektiven Geltungsbereichs. Wir kommen dann zur Frage der Schwellenwerte. Die Eben bestimmte Aufträge kategorisieren und nur für bestimmte Werte eben ein bestimmtes Verfahren auch vorsehen. Und schließlich können wir Ausnahmebestimmungen, die Möglichkeit einer Freihandvergabe unter ganz besonderen Umständen. Wenn wir jetzt die Ausgangslage ansehen für ein Gemeinwesen, die subjektive Unterstellung ist in aller Regel keine Frage. Das Beschaffungsrecht ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, das klassische Anwendungsfeld des Vergaberechts ist eben die Beschaffung des Gemeinwesens auf dem Markt. Wir haben gelegentlich, nicht überall, wir haben teilweise positiv Positivliste, aber beispielsweise im Kanton Bern haben wir eine Regelung zur objektiven Unterstellung, die sehr kategorisch ist. Also alle Arten öffentlicher Aufträge, sagt unsere Verordnung über öffentliche Beschaffung, sind dem Vergaberecht unterstellt. Wir haben allerdings im geltenden Recht keine Regaldefinition des öffentlichen Auftrags und der öffentlichen Beschaffung. Wir haben, wir haben auch keine explizite Regelung für Aufträge im staatlichen oder staatsnahen Bereich. Und dennoch besteht wahrscheinlich weitgehender Konsens, dass eben in bestimmten Konstellationen, hier nochmal in quasi in in-state, solche Geschäfte vergaberechtsfrei getätigt werden können kann sich jetzt fragen, wenn wir ausgehen vom Begriff des öffentlichen Auftrags, was ist überhaupt ein solcher Auftrag? Es gibt in der Praxis und in der Lehre unterschiedliche Definitionen. Die klassische Vorstellung, ich habe hier ein Zitat aus einem Bundesgerichtsentscheid wiedergegeben, die geht so davon aus, das Gemeinwesen tritt auf den Markt als Nachfrage, es gibt dann hier Produzenten oder Lieferanten, äh, bei denen sich das Gemeinwissen bedient. Martin Bayler hat in seiner Habilitation eine eher funktionale äh, Umschreibung vorgeschlagen, die, eben die, die die Funktion der Beteiligten äh, in den Vordergrund rückt, sind eigentlich diese Definition, die enthält fünf Elemente. Punkt 1, es ist ein synagmatisches Rechtsgeschäft. Also es geht um einen Austausch von Leistungen. Das ist in der Regel in der Form eines Vertrags, kann theoretisch öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Vertrag sein, unter Umständen vielleicht nur in Anführungsstrichen ein vertragsähnliches Geschäft. Der zweite Punkt, die Veranlassung des Geschäfts erfolgt durch den öffentlichen Auftraggeber, durch den Staat, durch das Gemeinwesen sind öffentliche Interessen im Spiel, weil der Staat eigentlich wahrscheinlich per Definition öffentliche Interessen verfolgt. Drittes Kriterium des öffentlichen Auftrags, die kommerzielle Motivation des Leistungserbringers. Hier geht es um ein subjektives Element, also die, die, der Beweggrund, die Motivation der Stelle, die etwas leistet, die etwas baut oder die äh, Waren liefert, die ist kommerziell in Natur. Und in der Regel sind das, wie meistens nur beispielhaft steht, sind das im Bauarbeiten, es ist die Lieferung von Gütern, in der Regel nur bewegliche Güter oder von Dienstleistungen. Und der letzte Punkt, eigentlich schließt sie daran an den ersten, das Gemeinwesen bezahlt einem Geld für diese Leistung. Das ist also eben ein Leistungsaustausch. Von diesem Hintergrund werden dann verschiedene Konstellationen diskutiert. Die klassische Situation der vergaberechtsfreien Geschäfte im staatlichen Bereich, das ist die sogenannte Inhouse, das sogenannte Inhouse-Geschäft. Hier geht es darum, dass das Gemeinwesen der Staat rechtlich betrachtet, und Juristen sind immer sehr formalistisch, sie sehen immer, wie es das passiert, dass innerhalb einer juristischen Person und es sind andere Personen beteiligt. Die Beschaffung erfolgt eben innerhalb der rechtlichen Organisation innerhalb der juristischen Person, also bei eigenen Dienststellen. Und hier ist auch die Frage aufgeworfen worden: Ist das Gemeinwesen frei, hier zu entscheiden, das tue ich selbst oder das beschaffe ich auf dem Markt? Die Rechtsprechung des Bundesgerichts lautet eben schon so, dass sie sagt: Es gibt keinen Anspruch, auch nicht aus der Wirtschaftsfreiheit, dass der Staat gewisse Leistungen extrem auf dem Markt besorgt. Er kann frei entscheiden, ob er. Eine Leistung, ein Gut selbst herstellen will oder dies es besser. da ist der Staat grundsätzlich frei. Also, der entscheidet bei, um das etwas Neudeutsch zu sagen. Der steht im Grundsatz im freien Ermessen des Gemeinwesens. Ein Beispiel, das das Zürcher Verwaltungsgericht zu beurteilen hatte, es hat sich die Frage gestellt: Darf die Stadt Zürich im Rahmen eines Arbeitsintegrationsprogramms, darf sie selbst kostenlose Särge herstellen, auch dann, wenn sie Dritte damit konkurrenzieren. Das Ratungsgericht hat die Frage bejaht und hat gesagt, das steht nicht im Widerspruch, wirtschaftsfreiheit. Bei dieser Konstellation kann man sich die Frage stellen, sind jetzt die Merkmale des öffentlichen Auftrags erfüllt? Ich persönlich neige zur Ansicht, dass hier eigentlich überhaupt kein Auftrag vorliegt. Es gibt verschiedene... Gründe oder verschiedene Fragezeichen, die man setzen kann. In der Regel liegt, es liegt sicher kein Vertrag im rechtlichen Sinn vor, weil es um einen Vorgang innerhalb um einer juristischen Person geht. Man könnte einfach ein einen vertragsähnlichen Geschäft unter Umständen denken, so der NPM-Terminologie, also ein, ein, ein Kontrakt, ein Leistungsauftrag, aus dem, das könnte man vielleicht konstruieren. Aber zudem, in der Regel mangelt es wahrscheinlich auch an Geld. Weil sich das möglicherweise um gibt es in der Buchhaltung eine interne Verrechnung, aber ein Entgelt wird eigentlich nicht bezahlt. Und das kommerzielle Motiv der unterstellten Dienststelle, die das sagt man wahrscheinlich auch in stellen. Das ist aber eigentlich der klassische Fall. Hier besteht eigentlich weitestgehend Einigkeit darin, dass hier Vergaberecht keine Anwendung findet. Man hat dann. Die These von sogenannten Quasi-Inhouse-Geschäften entwickelt. Hier passiert das rechtlich betrachtet nicht mehr in-house, also nicht mehr innerhalb der juristischen Partei, der juristischen Person, Gemeinwesen oder Staat, sondern die Beschaffung erfolgt bei einer anderen Person, also bei einem rechtlich selbstständigen Dritten. Immerhin aber ist diese Person sozusagen in einer besonderen strukturellen Nähe. Äh, zur Beschaffungsstelle. Der Europäische Gerichtshof hat im berühmten Fall TECAL, das war eine, eine Situation in der Emilia Romagna in Italien, hat er eigentlich diese Rechtsprechung geprägt. Er hat zwei Kriterien hervorgehoben, nämlich auf der einen Seite das Kontrollefordernis. Er hat gesagt, eine quasi inhouse äh, ein Kassimhausgeschäft dann vor, wenn der öffentliche Auftraggeber eine öffentliche Kontrolle über den Leistungserbringer hat, die vergleichbar ist mit der Kontrolle über die eigenen Wünsche, also gewissermaßen die aufsichtsrechtlichen Befugnisse äh, beibehält. Das zweite, ein ist: der Leistungserbringer darf nicht im Umfang auf dem öffentlichen Markt tätig sein, sondern er muss im Wesentlichen für den Auftraggeber tätig sein. In diesem Entscheid Hekal, hat das Gericht allerdings diese Kriterien mehr oder weniger in einem Obinterdiktum in einem einzigen Satz erwähnt, ohne das groß auszuführen. Die Praxis ist dann in einer langen Reihe von Entscheiden in verschiedenen Hinsicht präzisiert worden, teilweise auch etwas äh, modifiziert worden. Im berühmten Fall Halle hat der Europäische Gerichtshof beispielsweise gesagt, jede noch so kleine private Beteiligung am Leistungserbringer schließt eine quasi Vergabe aus. Dazu musste sich der Gerichtshof im Fall TECA noch gar nicht äußern, weil da war klar, das war eine zu 100% beherrschte Tochter eines Gemeinwesens. Und ich meine auch zu erkennen, dass in diesen weiteren... Entscheidend des Gerichtshofs dann der Fokus eher auf der, dem Aspekt der Wettbewerbsteilnahme äh, liegt. Eben das Gericht hat wiederholt betont, wenn schon nur eine ganz minimale Verteilung privater äh, besteht an einem Unternehmen, dann sind eben Privatinteressen im Spiel. Und dann schließt es eigentlich äh, aus, dass ein, ein Auftrag vergaberechtsfrei beteiligt werden kann. Der dritte Fall, das sogenannte Instant-Geschäft, ist wahrscheinlich jetzt das jüngste Kind dieser Praxis. Hier geht es auch wie beim Quasi-Hinausgeschäft um Beschaffung bei einem anderen öffentlichen Auftraggeber. Es ist aber weder ein Hinaus noch ein Quasi-Hinausgeschäft. Es gibt nämlich keine Kontrolle oder jedenfalls nicht unbedingt eine Kontrolle des Auftraggebers über den Leistungserbringer staatliche Gemeinwesen unter sich, die äh, grundsätzlich gleichberechtigt sind. Die Diskussion in Europa ist eigentlich lanciert worden mit dem Urteil Stadtbereinigung Hamburg des Europäischen Gerichtshofs. Da haben äh, ein paar Landkreise haben in der Stadt Hamburg äh, Aufgaben im Bereich der Abfallentsorgung übertragen. In diesem Entscheid ging, das der Europäische Gerichtshof eigentlich von einer umfassenden Freiheit der vergabefreien äh, Aufträge im staatlichen Bereich aus. So im Tenor hat das Gericht eigentlich das Konzept vertreten, immer wenn sich etwas im Bereich des Öffentlichen, der Staatlichen bewegt und sich darauf beschränkt, dann ist das vergaberechtsfrei, unabhängig davon, ob jetzt ein Player oder zehn verschiedene Player Betroffen sind oder beteiligt sind, einfach immer unter der Voraussetzung, es sind rein staatliche Gemeinwesen. Auch hier hat sich später die Praxis dann etwas modifiziert. Vielleicht äh, zwei Leitsätze aus dem Urteil Stadtreinigung Hamburg. Hier hat in der Verwaltungs-, äh, der Europäische Gerichtshof hervorgehoben, dass es sich ausschließlich um öffentliche Stellen ohne jede Beteiligung privater. Äh, mein Geschäft unter solchen Beteiligten gehen muss. Der Gerichtshof hat hier nochmal betont, der Staat ist eigentlich frei denn im Entscheid durch das mit eigenen Mitteln oder durch das in Zusammenarbeit mit anderen öffentlichen Stellen. Also der zweite Rot, die zweite Rot die Folge, ja, um eine Passage sagt im Wesentlichen Die Eigenerstellung ist eigentlich gleich zu behandeln wie die Beschaffung bei einem anderen staatlichen Akteur. Diese Praxis hat sich dann, wie erwähnt, etwas modifiziert in der eu vergaberichtlinie dann von 2014, äh, sind Voraussetzungen für diese sogenannte in -State vergabe formuliert worden. Hier steht jetzt beispielsweise ähm, der Vertrag, der in Frage steht, muss eine Zusammenarbeit zwischen dem beteiligten öffentlichen Auftrag geben, Betreffen. Also, es geht nicht um den einseitigen Bezug des einen Gemeinwesens zum anderen, sondern es braucht eigentlich Beiträge beider Beteiligten oder alle Beteiligten. Es geht um die Erreichung gemeinsamer Ziele. Das ist eine Verschärfung der Praxis. Mehr oder weniger unverändert wäre hier Buchstabe B: ist. die Zusammenarbeit muss im öffentlichen Interesse erfolgen und dem öffentlichen Interesse dienen. Man hat dann versucht, die Frage der Tätigkeit auch zu quantifizieren, hat gesagt, also wenn es weniger als 20 Prozent sind, die zusätzlich noch durch die Leistungserbringer auf dem offenen Markt erbracht werden, dann schadet das noch nicht unbedingt. Es stellt eine Qualifikation als vergabe auch nicht entgegen. Also eine bestimmte eigentlich Wettbewerbstätigkeit wird hier in beschränktem Ausmaß immer Ergebnis zugelassen. Wir haben in der Schweiz kaum, bisher keine äh, gesetzlichen Grundwaffen, kaum eine Rechtsprechung. Hier hat sich vor allem die Lehre äh, mit in geschäften befasst, unter anderem Martin Baylor in seiner Habilitation. Der Tenor lautet eigentlich wie folgt, es darf keine Wettbewerbstätigkeit des öffentlichen Leistungserbringers geben, also des beauftragten Kantons oder der beauftragten Nachbargemeinde. Diese Wettbewerbsfähigkeit die kann sich etwa ja darin äußern, dass eine Gemeinde an ein Vergabeverfahren auf der Bieteseite teilnimmt oder sich berät um einen Auftrag, dann betritt sie eben das Feld des Marktes. Das geht nicht. Aber es darf zusätzlich auch keine kommerzielle Motivation sein. Das heißt, wenn nachgewiesen werden könnte, dass das Gemeinwesen eben gute Geschäfte machen will, dann stünde das einer in vergabe entgegen heißt aber nicht, dass wirtschaftlich begründete Kosten Massen, Selbstkosten für eine bestimmte Leistung verrechnet werden dürfen. Also wirtschaftliches Handeln per se heißt noch nicht unbedingt, es ist eine Wettbewerbstätigkeit. Der Staat ist auch aufgrund des Finanzhaushaltsrechts gehalten, wirtschaftlich zu handeln, mit seinen Mitteln wirtschaftlich umzugehen. Das schadet nicht. Und es schadet auch nicht, wenn der Staat Leistungen erbringt, die ebenso gut Private erbringen könnten. Immer vorausgesetzt, er konkurrenziert nicht direkt die Privaten auf dem Markt, aber es gibt eine Art mögliche Systemkonkurrenz, in der die mit Säge produziert, die auch in einer privaten hergestellt werden könnte. Der Vermehmansungsentwurf für die IFA hat jetzt versucht, diese Konstellationen zu kodifizieren. Sie sehen hier die Beispiele B bis C, also eine Umschreibung der In-State-Vergabe, eine Umschreibung In-House, Buchstabe C und B dann quasi In-House. Das entspricht in etwa, würde ich es meinen, dem, dem heutigen Stand auch der Regel. Also wenn ich ein Fazit erzielen würde, würde ich sagen, das Gemeinsame, das Verbindende ist eigentlich immer das Kriterium der Wettbewerbsneutralität. Das sind die beiden Themen, die schon angesprochen worden sind von den Vorrednern. Hier ein Zitat von Martin Beiler aus seiner Habilitation. Er stellt das ganz an den Anfang seiner Überlegungen zum objektiven Geltungsbereich ab. Das Vergaberecht ist überall da nicht anwendbar, wo ein Geschäft im Wettbewerb nicht berührt sondern sich außerhalb des Wirtschaftssystems und damit höchstens in Systemkonkurrenz zwischen Staat und Wirtschaft abspielen. Aus eigentlichen Kern geht es hier um eine theologische Auslegung des Vergaberechts, das eben den Wettbewerb unter anderem will. Und ich glaube, mit dieser Leitlinie könnten wir eigentlich einige Probleme praktisch lösen, auch wenn bislang kaum eine Gerichtspraxis, jedenfalls keine klare zu diesen Fragen besteht. Die Orientierung an der europäischen Rechtsentwicklung ist wahrscheinlich in dieser Situation hilfreich, weil wir eben wenig andere Anhaltspunkte für Regelungen haben, weil sich eben auch die Regelungen inhaltlich weitgehend decken. Immerhin die Kodifikation in der revidierten IFL ist geplant. Mit Blick auf die Zukunft, ich glaube dennoch, eine ganze Reihe von Fragen sind noch offen. Ich habe mir hier nur beispielhaft ein paar Fragen aufgeschrieben. In der Lehre wird beispielsweise vertreten, dass jede Markttätigkeit eine Dienststelle schon eine Inhausvergabe ausschließt. Also wenn, sagen wir, etwas der Kanton Bern bei einem Amt etwas bestellt, wenn dieses Amt einmal im Amt aufgetreten ist, dann wäre eine vergaberechtsfreie Inhausvergabe nicht mehr zulässig. Ich halte das persönlich für sehr streng, bin nicht so sicher und wäre gespannt, was hier ein Gericht entscheiden würde. Bei den quasi-Inhouse-Geschäften stellt sich zum Beispiel die Frage, hier steht, es jetzt mehrere öffentliche Auftraggeber gemeinsam einen Verein gründen, Kantone gründen einen Verein im Bereich der Sea-Government oder was auch immer. Tendenziell ist man hier einigermaßen großzügig, aber da stellen sich unter Umständen auch Fragen, Fragen auch dann, wenn Tochtergesellschaften und Maß noch Enkelgesellschaften dann vorliegen, also indirekte Kontrollen äh, nötig oder erforderlich sind. Ob für ein in gesellschaft wirklich eine, ein Leistungsaustausch, eine eigentliche Ko Kooperation äh, verlangt werden muss, wie das die europäische Richtlinie verlangt, das ist für mich auch etwas offen. Die Schweizer erledigen äh, tendenziell davon aus, dass man hier etwas großzügig sein darf. Und schließlich noch der letzte Punkt, ob eben dann diese drei jetzt beispielhaft dargestellten Konstellationen die einzigen bleiben, das wird die Zukunft zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass es plötzlich noch unerwartete andere Situationen gibt, die wir vielleicht mit dem Grundsatz der Wettbewerbsneutralität dann eben auch einigermaßen in den Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Friedrich. Und ich glaube, die drei Ausführungen haben gezeigt, dass sie gut zusammenpassen, nämlich unterschiedliche Aspekte von sehr zentralen Fragen in der öffentlichen Beschaffung adressieren. Und von, all, von allen drei Referenten hat es Züge gehabt zu den Wir haben elf bis zwölf Minuten Zeit. Auch die Diskussion zu vertiefen, die Punkte, bei äh, den Punkten nachzuhaken, die Fragen offen gelassen haben oder zu widersprechen. Und wir haben bereits die erste Frage. Sprecht einfach laut, ich glaube, es ist einfacher als da mit Mikrofons rumzureden. Besten Dank für die Anregung, das ist selbstverständlich. Laut. <lacht> ich richte mich an Sie, Herr Friedrich, als letzter Referent. Sie haben das sehr spannend dargelegt, besten Dank fürs Auseinanderlegen. Ein Punkt ist mir offen geblieben, die sogenannte verpönte fiskalische Marktwirtschaft des Staates. Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass wenn ich zum Beispiel als, sagen wir mal Stadt A, B oder C sage, okay, ich baue alles auf, ein Rechenzentrum, finanziere das mit 1,5 Millionen Steuergeldern und dann biete ich die Dienstleistung den umliegenden Gemeinden an in der Hoffnung, meine Investitionen möglichst einfach und möglichst schnell natürlich wieder herauszuholen. Also, ohne einen konkreten Fall zu haben, es gibt davon mindestens ein Dutzend in der Schweiz. Wie würden Sie das jetzt im Moment klassifizieren? Wo sieht man die Grenze zwischen Landnutzung? Ich kann jetzt 10 mal 150.000 von den umliegenden Gemeinden verlangen und dann habe ich meine 1,5 Millionen wieder drin. Oder ich sage, ja, nein, ähm, das ist jetzt wirklich verpönt die fiskalische Marktwirtschaft, dass wir das will eigentlich Gesetz, der Gesetzgeber nicht. Also, ich bin nicht ganz sicher, ob sich die Frage wirklich oder nicht richtig erfüllt. Also, Herr Professor Schauling könnte vielleicht dazu auch etwas sagen. Ich glaube, es gibt eben zwei Aspekte. Das eine ist die Zulässigkeit einer solchen Tätigkeit, das andere ist dann die vergabrechtliche Wirkung des Rechtsgeschäfts der Und das Problem sehe ich jetzt, würde ich sagen, Eher im ersten Punkt, oder? Also ist es überhaupt schwierig, dass eben ein Gemeinwesen gewissermaßen mit Präsubventionen arbeitet? So habe ich ja, ja. Ihr Beispiel verstanden, Ja, ja also, wir haben es eigentlich primär aus Perspektive legalitätsprinzip angeschaut. Das Ganze braucht man, kann man einfach so man braucht ein Gesetz. Und wenn man sich so die Voraussetzungen anschaut für eben eine solche Randnutzung, also die Idee ist ja immer, dass man irgendwie. Ähm, nachliegende Kapazität die ich noch nutzen kann, wenn sie natürlich von vornherein ein Produkt erstellen und hoffen, dass sie dann irgendwie 50%, 80% der Leistung des echten Zentrums vielleicht, die da zur Verfügung gestellt wird, an Dritte anbieten können, äh, ist das möglicherweise nicht mehr unbedingt eine Randnutzung äh, im Sinne äh, des Erbindungs, oder? Äh, und ja, es also, soll auch ja nicht auf Dauer angelegt sein, wenn man die Idee dann auch die äh, Nutzung dann Sachliche Zusammenhang zur Haupttätigkeit. Okay, kann man sagen, wenn Sie ein Rechtezentrum brauchen, dann stellen Sie daran unsere Produkte Zusammenhang. Aber es ist schon für mich also die Frage, dass der Begriff Wand und so heißt, dass es nur am Wand genutzt wird. Und da das würde ich eher kritisch sehen. Äh, auch das Andere ist natürlich dann schon, dass die vergaberechtliche Perspektive, also wenn ich sie richtig verstanden habe, in State, also wenn es innerhalb läuft, in Handgreif es auch das ist eigentlich kein Problem. Man kann den äh, Sachverhalt auch noch etwas weiter spinnen. Ja. Äh, ich kenne so die Erfahrungen, die es braucht, um verschiedene öffentliche Hände zu einer öffentlichen Hand für ein bestimmtes Projekt zusammenzubringen. Das ist eine ziemlich aufwendige Angelegenheit und in Ihrem Beispiel könnte man ja sagen, die Stadt Zürich geht dem aus dem Weg, indem sie zuerst mal baut und dann mit den Gemeinden zusammenarbeitet, anstatt dass sie, immer fiktiv, anstatt dass sie einen RZ-Verein der äh, öffentlichen Hand des Kantons Zürich gründet, die dann gemeinsam das entsprechende Projekt durchziehen. Und da steht keine Frage mehr. Offenbar. Also die Konstellationen und, und die Praxis und so weiter, das ist immer wieder spannend. Ja, wie ja, ja, beurteilen Sie ja. folgende Situation? Mehrere Kantone schließen sich zusammen und in einem Bereich, der kantonale Hoheit hat, aber Bundesrecht vollzieht, eine gemeinsame Softwarelösung zu entwickeln. Ein Kanton macht federführend die öffentliche Ausschreibung und er teilt die Aufträge und handelt das Ganze, die anderen zahlen einfach Beiträge. Und jetzt stößt ein weiterer Kanton dazu. Der will sich einkaufen und geht dann Verträge ein, dass er künftig sich an der Weiterentwicklung und der Wartung beteiligt. Es geht um die Einkaufssumme jetzt, die über dem Schwellenwert. Wie qualifizieren Sie das? Das ist ein Netzzeitgeschäft. Herr Friedrichs? Also, tendenziell würde ich sagen wahrscheinlich ja, also wenn die Einkaufssumme wirtschaftlich begründet ist. Oder? Wenn, Wirtschaft. wenn wir sagen, wenn wir annehmen müssten, äh, man wir dann noch gewissermaßen, also mit gewöhnliche Absicht, Gewinn Wirtschaften Wirtschaft, wäre das ein Problem. Aber mhm. wenn wir davon ausgehen können, dass die Einkaufssumme einfach tatsächlich dem, dem Aufwand, der entspricht, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, dass nicht das nicht als Instate-Geschäft zu mhm. werden. Daniel aber hört da aufmerksam zu, er ist Projektleiter E-Operations Schweiz, dass das Gefäß finden sollte für derartige Zusammenarbeit. Äh, andere Fragen? Ja, danke. Äh, meine Frage richtet sich an Herrn Schlauli. Ähm, wie ich sie verstanden habe, braucht es keine gesetzliche Grundlage für die Freigabe von OSS, wenn der Staat selbst sein Interesse an der Freigabe hat, also die Weiterentwicklung eigentlich anstrebt oder den Austausch mit der Community. Jetzt habe ich aber so verstanden, dass die politischen Vorstöße, die äh, eingereicht wurden und die zu beantworten sind, eigentlich eine Freigabe nicht aus dieser Motivation herausfordern, sondern weil Sie sagen, das ist mit Steuergeld finanziert, die Software, also soll sie der Allgemeinheit auch wieder zugutekommen. Was sagen Sie dazu? Braucht es jetzt hier eine gesetzliche Grundlage? Denn da ist die Motivation eine andere. Aus also meiner Sicht grundsätzlich ja, man muss die einzelnen Fälle anschauen. Es gibt Situationen, wo sie bei der gesetzlichen Grundlage dann reduzieren, also eben nur eine Verordnungsgrundlage brauchen und nicht ein formelles Gesetz. Aber das war so ein bisschen eh konträr, aber das Ergebnis unseres Gutachten. Also wenn die Motivation nicht aus dem Staat selbst herauskommt, dass man die Software verbessern will etc., dann brauchen sie das. In der Regel wird es dazu führen, wenn man eben so einen Vorschuss hat, dass am Schluss ein Gesetz da ist, das zum Beispiel sagt, die öffentliche Hand, wenn sie Software entwickelt, soll diese grundsätzlich freigeben. Und dann haben sie natürlich diese gesetzliche Grundlage geschaffen. Da das wäre dann die Idee. Es hat auch ein gewisses unternehmerisches Risiko dabei. Wie, wie glaube ich das Beispiel? Bundesgericht zeigt. Man setzte dort durchaus darauf, dass man eine Community aufbauen könne, die dann gemeinsam die Software weiterentwickelt oder Teile davon. Ich glaube, das hat dann nicht voll zugeschlagen. In dem Sinne ist man dann bei der Motivation stehen geblieben. Etwas unglücklich. Und das ist dann natürlich mit einer, ja, mit einem gewissen Unternehmerischen Risiko verbunden, was aber nicht unbedingt alle anderen Fälle dann ausschließen sollte. Ja? Ich wurde in der Vergangenheit mit der Frage konfrontiert, äh, ob ein Betrieb des Kantons Bern, wenn er die Holzschnitzel beim Staatsforstbetrieb einkauft, das nicht eben auch in einem Vergabeverfahren organisieren müsste. Und der Staatsforst, das ist ein, ein Inhouse-Betrieb, das ist nicht selbstständig. Und ich habe mir dann einfach gesagt, ja, wenn der sein Umsatz an Holzschnitzel äh, nicht 20% am Markt teilnimmt, dann ist das in Ordnung, dann ist das für mich Inhouse. Sie diese, das ist eine Vermischung von der in kriterien mit den Inhouse-Kriterien. diese Argumentation voll. Fühlt sich jemand speziell angesprochen, Herr Friedrich hat es sicher schon angeschaut. <lacht> Ja, eben, also, ins, von Instagram Vergaben sprechen wir ja, wenn verschiedene Gemeinwesen beteiligt sind. Das würde ich da auch diese Konstellation, ich würde hier nicht zutreffen, oder? Und eben die, die Frage im Haus: Für mich ist schon die Frage, wie welch ist ein, ein wirtschaftliches oder ein, wie soll ich sagen, eine Wettbewerbstätigkeit der Dienststelle überhaupt zulässig? Also, Martin Bayer in seiner Habilitation sehr streng sagt, wenn die Dienststelle auf dem Markt, auch, auch und an den so, so leise ich gibt es keine äh, Vergabefreiheit hinaus, verkauft Wenn ich aber jetzt den Maßstab nehme, dass in anderen Geschäften die Rede von 20% ist, die noch drin liegt, dort würde ich sagen, es gibt wahrscheinlich keinen Grund, um diese Konstellation zu sein. Also von daher spricht wohl einiges dafür, dass man sagt, es muss im Wesentlichen für das eigene Gemeinwesen sein, wenn es bis 20% Prozent auf dem Markt dann noch ist, dann schaut es nicht, das wäre ja ein mögliches Ergebnis. Aber es ist wahrscheinlich etwas Spekulation, die hier ein Gericht entscheiden würde. Aber mir scheint das nicht zum vornherein abwegig zu sein. eine solche Einschätzung. Kartellrechtlich wird genickt. <lacht> ja, es ist, es ist jetzt nicht eine kartellrechtliche Frage, sondern ich stimme denen eigentlich zu. Weil es, es ergibt sich auch ein bisschen aus der Sicht der Weko, dass sie das sie im Zusammenhang mit dem äh, mit, mit dem eingegangenen Vorhaben gesagt hat. Die 80-20-Regel, die scheint sich offenbar aus der, ein bisschen aus der europäischen Rechtsprechung zu ergeben. Ja, das spannend jetzt im Haus SinState. Ich habe eine Frage entlieblich. Also ich bin auf der Schaffungsdechnung erst jetzt. Es sind ja Privilegien, in Dubio Contra, also ein eine solches Privileg. Ich hatte eine Konstellation zu beurteilen, es ging um ein Universitätsinstitut, äh, der gesetzliche Leistungsauftragsaufleistungen äh, an Private vor, also wissenschaftlicher Austausch mit privaten auch Unternehmen. Und wir haben ja bekannt, dass Kontrollerfordernis und das Tätigkeitserfordernis nach dieser Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und keine Privatbeteiligung an Eigenkapital, das kann man meistens schnell äh, ja, bejahen oder verneinen, aber wir haben dort die Konstellation, dass eigentlich der gesetzliche Auftrag eben vorsah, dieses Instituts auch für die Private zu forschen oder für die Gelder einzunehmen und äh, diese Privaten, die ich auch gesponsert haben, die Tätigkeit dieses Instituts mit namhaften Beträgen <lacht> und das äh, eigentlich die Einnahmen, also zu mehr als einem Drittel von privaten dieses Instituts auch unter anderem durch Sponsoring. Wie sehen Sie dann dort eine Vergabe an solch ein Institut? Sehen Sie das noch als quasi im Haus? Weil irgendwo auf die, Wettbe die Wettbewerbsföderalität, da gebe ich mit Ihnen ganz klar ein, das ist ja der Link gegangen, das ist ein Institut und irgendwie de facto die nicht mehr gewährleistet, wenn ich solche Abhängigkeiten habe. Als Institutsvorsteher, weißt du es? Ja, ein äh, möglicher wachsender Widerspruch von, Poli von politischen Absichten. Ja also ich, ich halte das auch nicht für unproblematisch also der Europäische Gerichtshof hat für ein Beispiel äh, Stadtreinigung Hamburg eben auch explizit gesagt es geht Aufträge am Anträge, das ist nicht vorgesehen oder? Also, es bleibt im Bereich der staatlichen und, und diese Prämisse hat, hat der Gerichtshof gesagt ist es eine Vergabe, das ist es eine State Vergabe oder? und eben auch wenn wir jetzt das, das ich habe ja ein bisschen die These betreten dass wesentliche das Kriterium müsste die Wettbewerbstätigkeit sein. Und wenn wir faktisch von einem Auftritt vom auf Markt ausgehen müssen, oder, dann würde das eine Vergabe, -Vergabe auch Also die Unterstellung begründen unter das Vergaberecht, oder? Es geht mir einfach so um etwas es geht eigentlich um die Kontrolle. Kontrolle durch Subventionierung, durch Konflikten Verbindung. Also äh, große Firmen, beispielsweise also Siemens, da ist ein Millionenbetrag, da ein Millionenbetrag. Ja. Äh, dann ist man doch. Man kann der Jude noch kontrolliert sein. Ich weiß, es heißt dann eine jury kontrolle de facto ist man gerät man in eine Abhängigkeit von Privaten, das ist nicht mehr 100%, Prozent, ich mal, und gewährleistet, dass man gesetzlichen Auftrag sauber führt und nichts soll dort dieses Gesetz Und dort habe ich ein Problem, sicher ein Problem mit Wettbewerbsneutralität, ob auch eben mit Unabhängigkeit. Ja. Also ich glaube, das kommt hinzu. Und wir fragen das eben auch nach jetzt in unserer Praxis, wie werden sie finanziert? in welchem Ausmaß, die sind die benötigt, die fragen das auch nach. Einfach, ich, ich schaue vielleicht die Plansies nicht, aber ich, ich könnte jetzt nicht sagen, für mich sind eben Fragen im Bereich der Kontrolle wirklich offen. Ja, also ich kann, ich kann das nicht beurteilen, vielleicht, ich, weiß nicht, ja, auch ich auch kann geurteilen. vielleicht etwas dazu sagen, aber mir scheint das nicht abwegig, dass eben man hier sagen kann, es ist nicht mehr die Kontrolle, die nur über eine eigene Dienststelle die neuen Aufsätze Wir tun es. Wir haben es bei uns sowieso also keine Polizisten und in Dubio eben sind sehr vorsichtig, sehr schwierig, meinst du, zu Wahrscheinlich braucht es noch einen gewissen Zusammenhang zwischen der Kontrolle und dem Beschaffen Beschaffungswesen. Äh, weil ich glaube, ja, Ihr Beispiel zieht eher darauf ab, dass andere Abhängigkeiten bestehen. Und dann sind dann ein weiteres Votum. Ich darf nicht ergänzen. Uhri ich habe mich angesprochen. Ich weiß, wenn ich mich richtig erinnere, dass das Kontrollrekordiness in der EU-Rechtsprechung verneint wird, sobald ein Franken Privatkapital drin ist da an, an den betreffenden Organisationen. Das wird auch keine sprechen, Also dass das dann kein Privileg mehr ist für den Inhaltsverfahren. Sobald privates Kapital aufwendig muss aber das ist dann Beteiligung an dem westlichen Personen, die jetzt zu dem Sponsorin ist. Für mich ist das etwas offen, ich kann die Frage Ja, wobei, ich sehe die Äste, die Osten, die Osten. Die Osten. ja geäste Parallelen, natürlich wir reden auch. Es hat da schon bereits einiges an Diskussionsstoff, das man weiterführen kann. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie als weiterführen, zusammen mit etwas Kaffee, Wasser oder was auch immer, Denn jetzt steht ansonsten die Pause an. Wenn noch eine dringende Frage jetzt gerade hier zwingend aktuell wäre, dann stünde da noch ein kleiner Moment zur Verfügung, aber ich glaube, das ist nicht der Fall und es bleibt mir zwei Kreisen ganz herzlich zu danken, nämlich den drei Referenten, die uns mit zusätzlichem Wissen beglückt haben und die Diskussion zeigt, dass auch die Nachfrage danach bestanden hat. Herzlichen Dank den Referenten und natürlich dem aufmerksamen Publikum, das auch bereit war zu interagieren. Herzlichen Dank, die Veranstaltung geht weiter.